Hey Leute, jetzt startet's mit Big Spieler lesen AI generierte Flachwitze ohne zu lachen. Challenge. Wir haben ein paar Witze von einem AI zu unserem Match äh, von NNO und Big kreieren lassen. Ja, und mal schauen, was äh, hier steht. Big hat einen Namen. NNO. Pack drei. Ich kann doch gar keinen Witz erzählen, Das kam aus der Nase raus. Big hat Fans, LNO hat nur alte Leute, die zusehen. Und Bröki. Bröki Bröckmann, der faule Hausmeister, hat wahrscheinlich sein Besen gegen eine Fernbedienung ausgetauscht. Outlandish, der Coach von Big, erzähl <lacht> erzählt jedem sehr gerne, dass er sehr gerne Coach ist. <lacht> Big hat Outlandish, der gerne coacht. NNO hat Leute, die gerne verlieren. Big hat Harpoon, ein Kind, aber ein talentierter ADC. Ein Kind, aber ein talentierter ADC. NNO hat nur alte Leute, die wir Kinder spielen. Big hat Ein Kind. <lacht> Big hat der Zählt hier ist, war immer noch besser. nno Steel. Gut. Brücki ist sich nicht sicher, ob er faul oder Hausmeister ist. Vic hat einen B im Namen, NNO hat keine Orga. Was passiert, wenn NNO Twisted Fate pickt? Sie ziehen die Arschkarte. <lacht> <lacht> Gut, dass Sapoon kein Jungler ist. Er würde jedem die Kills klauen. Rolfchen hat eine Kne hatte einen Knebelvertrag. Lama Bär war bei Hertha BSC. Digga, <lacht> <Ja>, was? <lacht> Warum silenced Big NNO in der Lane nicht? Damit sie ihre eigenen Qualen hören können. <lacht> ja gut, das war's jetzt äh, mit den Witzen. Ich glaube meine zwei Kandidaten haben hier gut durchgehalten, gut durchgehalten. Danke fürs Zusehen, äh, Like, Subscribe und... Komm nach unten! nach Junge! <lacht> keins, keins. uns auf unseren Social Media Kanälen und äh, <lacht> zum Abschluss b ja. und shopde